Und heute stelle ich euch mein neues Outfit von Under Armour vor. Mein Shirt heißt Tech SSV Solid. Die Under Armour Tech ist meine absolute Lieblingstrainingsbekleidung, denn sie hält immer kühl, sie ist angenehm und einfach nur locker. Das Under Armour Tech Gewebe leitet den Schweiß ab, trocknet schnell, ist ultra weich und fühlt sich extrem natürlich an. Der 4-Way Stretchstoff sorgt für größere Bewegungsfreiheit in alle Richtungen. Tiefer Fahrausschnitt und eine schmalere Passform sorgen für eine femininere Silhouette. Und jetzt kommen wir zu meiner Play-up Two-in-One Shorts. Wir alle brauchen Lieblingsshorts. Diese hier ist aus leichtem Gewebe, damit du es immer kühl und angenehm leicht hast. Das weiche, leichte Strick der Außenshorts ist besonders bequem und atmungsaktiv. Puzzelfreies Finish sorgt für zusätzliche Strapazierfähigkeit. Integrierte Kompressionsshorts aus Strickstoff für kompromisslose Abdeckung und Stütze. Netzstoffeinsätze für zusätzliche Atmungsaktivität. Diese Short hat einen weichen, freiliegenden Elastikbund und außerdem zwei praktische Seitentaschen. Bei so viel Style und einem Maximum an Komfort bleiben keine Wünsche offen. Auf geht's, lass uns trainieren!